Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und wie sicher auch bei euch, war das ein sehr interessantes, spannendes, aber auch anstrengendes Jahr. Wir haben auch sehr viel Feedback von euch bekommen, positives Feedback und wollen euch für Weihnachten gerne noch etwas zurückgeben, deswegen noch einmal ein Rabatt hier für alle Seminare, für alle Coachings, für alle Videotutorials von 30 vom 24. bis zum 31. Als kleines Dankeschön für das viele Feedback und viel Spaß mit den Videotutorials.